Willkommen zurück zu Pokémon Rüstung! Ich. Ich hab verloren. Ha! Wie überaus armselig. Dabei habe ich sogar auf faule Tricks zurückgegriffen. Ich bezweifle stark, dass ein so junger und talentierter Mensch wie du das verstehen kann. Aber ich habe alles gegeben, was ein durchschnittlicher Trainer wie ich nur geben kann. Doch vielleicht ist nun die Zeit gekommen, den Traum vom Arena-Leiter darin aufzugeben. Sobald mein unfaires Verhalten auffliegt, werde ich sicher ohnehin aus dem Dojo verbannt. Halte dich nicht zurück, Maike. Du kannst dem Meister ruhig von meinen Miss Missetaten berichten. Manchmal ich aber nicht. W was? Wieso nicht? Dabei habe ich mich zu solch schändlichen Taten hinreißen lassen, um mir den Sieg zu sichern. Maike zeigt mal wieder sa wahre Stärke, indem sie sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. M Meister... Als Saverius, Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte auch ich mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihm. Aber mein Schüler steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen seine Rivalen. <lacht> Meister, ich danke euch. Verzeih mir, Maike. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon im Dojo kümmern. Wie bitte? Seid ihr sicher, dass es mit dieser Strafe schon getan ist? Naja, ein halbes Jahr im Dojo ist ja schon ein bisschen... Ja, gut. Wie man es sieht. Na, egal. Na, Logo, und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. J -j Jawohl. <lacht> Dann wäre damit alles geklärt. Ihr habt euch... So. Ihr habt euch so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Das war so ergreifend. Es war, es war so toll, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Michael, du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft. Damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und nun wie versprochen die Geheimrüstung der Master-Dojos. Ich, latsch, ich latsch schon mal vor, um im Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also, dann, die Show ist vorbei. Macht euren Meister froh und kehrt zurück ins Sojo. Hoho. Alles klar. Hättest du einen Moment Zeit? Was gibt's? Maike, ich. Äh. Liga von Savero, nice. Guck uns gleich mal an. Und ich muss zugeben, dass tatsächlich ein klein wenig Talent in dir schlummert. Ah, ja. Interessant. Die Liga-Karte wollen wir uns nochmal anschauen, würde ich sagen. Hm, ups, das ich gemacht. Oh Gott, nein, nach oben. Da, Saverio, das ist seine Liga-Karte. Ähm, sehr cool. Vor allem das äh, Gala Lamus, was er da hat. Echt cool. Äh, mein Team ist geil. Krass, nice. Wir haben jetzt einen bisa ein Gift bro äh, kommt noch weg, Galoppa und Schlapfel. In und Cremi, muss ich mal gucken, was ich mit dem mache. Hi. Ähm. Ich gehe mal ganz kurz. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mein Outfit ändern. Outfit ändern. Ach so, das ist ja ganz normale Umkleide. Oh lol Na ja, gut, habe ich ja Dojo-Sachen einmal gesehen. Ich glaube, das reicht dann auch, oder? Machen wir weiter Da bist du ja, Maike Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert Da überreiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des master Dojos. Und das ist? Wie sieht's hier aus? Also dann, los, komm heraus! raus! Moment, was? Moment, was? Ist es ist keine Rüstung, sondern ein Pokémon? Um, von er die ganze Zeit geredet hat? Es ist dieses Ding. Oh. Schon cool. Ein Mädchen! Ah! Schon süß und cool. Ich, ich mag's. Kuma? Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master-Dojos. Sein Name lautet... Dakuma. Im Englischen heißt es... Ich glaube, Uso oder so. Oder... Keine Ahnung, ich blende euch mal den englischen Namen vielleicht ein. Oder ansonsten, auf jeden Fall, die englischen Namen sind irgendwie... Total besser, total nicht. Also, die englischen Namen sind irgendwie seltsam. Genau wie die deutschen. Dakuma? Why, so ein Name? Na, egal. Es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste Rüstung, die jedem gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kältchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt nur ein Problem: Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Oh. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne in deine Obhut geben. Schanke dön im Voraus. Ja. Kuma. <lacht> Meister Maastricht hat dir Dakuma anvertraut. Zieht es an dem langen weißen Fell an seinem Hinterkopf, steigert das seinen Kampfgeist und aus seiner Körpermitte steigt Kampf empor. Äh, äh Kraft meine ich. Ein Spitznamen? nee, fällt mir gerade keiner ein. In mein Team. So, Krimi, raus. <lacht> Zack. Also gut, ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen.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 Ab jetzt darfst du auf der Rüstungssätze das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Und wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit Takumas Ausbildung in den Kampfkünsten beginnen. Oh, okay. Warte, der läuft mir jetzt die ganze Zeit hinterher? Moment, was? Ne, läuft mir nicht hinterher. Okay, mir bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Hab's jetzt gerade nicht hundertprozentig verstanden. LOL! <lacht> hey, Telion! Was geht? Warum <lacht> Warum konnte das nicht von Anfang an da sein? Warum ist das DLC-Content? Ich meine, das war es jetzt schon 30 Euro wert, nein, Spaß, aber. Ich bin schon froh, jetzt das gekauft zu haben. Jetzt folgen mir die Pokémon hinterher. Echt? Okay, das muss ich kurz bei jedem Pokémon ausprobieren. Oh, obwohl... Es wird zu so lange dauern. Es ist erst Level 10 und es ist weiblich. Warum oh, muss es weiblich sein? Ist okay. Ich habe nur erwartet, dass es männlich wird. aber, Weil ich finde, männlich passt vor allem auch besser. Das kann ich auch noch entwickeln. Da ist es. Da, Kuma. Süß. Ist Nick da? Ähm um, ja, was soll ich sagen? Das ist süß, das, das ist ein Volk. Man kann ja auch die Kamera rauszoomen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil dann sieht man das besser. Oh, es ist so langsam, weil es schüchtern ist, oder? Ja. Wie soll ich mit dem Ding kämpfen, wenn alle so hoch gelevelt sind bei mir? Die sind dick da. Die sind dick da, habe ich gesagt. Die dick. Ja. Also lass mal hier so ein Vieh kämpfen. Hallo, wer will kämpfen? Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Will niemand? Wirklich niemand? Hallo? Irgendwie will niemand kämpfen. Hier ist ein Pokémon, komm, let's go, lass kämpfen. Ein Igmante, nee, Imantes, So hieß das. -bam. Oh lol. kann jemand hat sich ein bisschen geändert, okay. Oh, es wird nicht mehr aus dem Pokémon gesch äh, geschmissen, weil es schon draußen ist. Das ist cool. Aber das Ding ist Level 60, das kriegst du nicht alleine hin. Tut mir leid, ne? Ich überlege gerade, wie kriege ich denn das Ding hochgelevelt? Ich muss es halt jetzt leveln und die Freundschaft äh, steigern lassen. Wie mache ich das denn im besten Sinne des Spiels? So, ich möchte jetzt aber gerne mal die Muschelwaffe ausprobieren. LOL, das sieht mega cool aus. <lacht> das ist cool. Alter, wie viele Level-ups? Level 15 sofort. Ah, ass wer denn? Ach, da guck mal. Was ist das denn? Zertrümmerer? Eine VM? Silberblick, Ausdauer, Energiefokus. Also keine guten Attacken hat er. Ähm. Mach mal Silberblick weg. Gut. Ähm. Takuma. Yay, freut sich. Aber wie level ich das denn? Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das leveln soll. Folgt es mir überhaupt noch? Ich will die Kamera auszoomen, tatsächlich. Ja, es folgt mir aber sehr langsam. <lacht> ähm, hab ich irgendein Item oder so, dass ich das pushen kann mit der Freundschaft? B Bären zum Beispiel. Freund. Ja. Hier! Check dies, die Zuschauer aber die Spezialverteidigungsbasis. Egal, geben wir das mal Dakuma. So. Machen wir das auch nochmal. Zutraulich. Wird halt ein bisschen schwächer. Aber es wird zutraulich und dann können wir schneller weitermachen. Hier, zack. Ich senke ein bisschen die Stats. Dafür wird es jetzt sehr, sehr zutraulich. Das ist es mir wert. Es wird eh noch sehr, sehr stark, Leute. Das kann ich euch zeigen. Hier nochmal ein bisschen was. Ähm. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Fürs Zähm? Ne. Okay. Vielleicht hier so ein Item oder so zum Zähm. Oh Gott, jetzt muss ich nachschauen. Oh, ich hab noch ein paar XP-Bonds, ne? Die kann ich ja gleich mal verwenden. Fällt mir gerade auf. Muss ich nicht farmen gehen. Ähm... Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas habe für Freundschaft. Ich habe keinen... Äh... Keine... Dingsglocke, so eine Glocke. Äh... <lacht> wow, Mike. Äh, es gibt irgendwie so eine Glocke. Ich weiß gerade wie die heißt. Ähm... Da ist sie, Sampfglocke. Die geben wir Dakuma. Dann wird er zutraulicher. Ähm... Was haben wir denn sonst so? Wir haben sehr seltsame Sachen irgendwie. Hier. Können wir ein bisschen was verteilen hier. Gib mal hier, weiß ich nicht, so zehn Stück. Einfach ein Dakuma. Zack, wird's hochgelevelt. Grimasse wird's erlernen. Ah, ja, warum nicht? Macht dafür Energiefokus aber weg. Ist okay. Dillillim. Kopfnuss. Äh. macht dafür auch sauber weg. Zack. Durchbruch. Endlich mal eine Kampfattacke, die nicht sehr ist. Die ist gut, die Attacke. Die nehmen wir rein. Zack. Scanner, nein. Protzer, nein. Eisenschädel. Das wäre was. Mm. Mach ich dafür dann wieder die Masse weg. Aeroass macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Ich würde sagen, wir machen die Masse doch nochmal wieder weg. Ist diese dieser dann, glaube ich, nicht so gut. Wuchtschlag. Sagt mir gerade gar nichts, tatsächlich. Kräftiger Schlag, der das Team bei Ver Erfolg verwirrt. Ah, das ist eine 50-50-Chance leider nur. Äh, nee, das ist mir Durchbruch tatsächlich lieber. Ja. Und das war's. Und wir gelassen sich irgendwie noch nicht. Wir geben mal... Ähm, den geben wir mal ein paar Level. Bisa-Flor. Kann auch ein bisschen vertragen. Zack. Synthese. Ist gut, nehmbar auf jeden Fall rein. Ich würde sagen, wir nehmen Giftpuder raus, weil wir haben ja schon einen Pokémon zu vergiften. Wir nehmen wir Giftpuder raus. Haben wir noch Schlafpuder, ist doch immer noch was. Sorgensam, was war das nochmal? Zwiebel bepflanzt, seine Fähigkeit wandelt sich zu im Sonnenjahr und hindert es daran einzuschlafen. Äh, ist das so gut? Lieber mal nicht. Ich check's gerade nicht. Deshalb lassen wir es erstmal. Ich geb dir noch mal ein paar. Zack. Müssen ich ja benutzen können. Kein Risiko-Tackle. Zack. Ach komm, wird doch Level 60, Mann. Jetzt vielleicht. Yes, Level 60. Solarstrahl! Yes, Mann! Solarstrahl ist gut. Ähm. Aber wir haben keinen Sonnentag. Health. Äh, äh, äh. mm. Aber ja, wir machen Schlafpuder dann noch weg. Jo. Da, da, da. Ah, nicht bisa Flor. Wir geben Dakuma gleich nochmal. Ich gehe aber erstmal wieder zurück ins Dojo. Da, Dakuma, wie fühlst du dich jetzt? Ich hoffe, du fühlst dich jetzt stark. So, wir fahren wieder zurück ins Dojo. Zack. Da, Dakuma ist direkt hinter mir gespawnt. Super. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das gereicht hat. Ich hoffe, es hat gereicht. Ach, wenn mir doch nur jemand beim Sammeln zur Hand gehen könnte. Was gibt's denn? Ach, Michael, du kommst gerade richtig. Ich wollte dich etwas fragen. Sammelst du eigentlich Watt? Na, aber so was von. Ah, so was von. So. Boah, krass. Der Handel mit Watt nimmt bei uns in letzter Zeit richtig Fahrt auf. Es heißt schon, mit Watt kommt der Erfolg von ganz allein. Ich würde ja auch gerne Watt nutzen, um die Ausstattung unseres Dojos ein bisschen aufzupeppen Aber mein Mann und mein Sohn sind beide eher Stubenhocker. Weißt du, was ich meine? Und ich alleine kriege niemals genügend Watt für das zusammen, was ich vorhabe. Es würde mir also sehr helfen, wenn du mir einen Teil von deinem Watt abgeben könntest. Und keine Sorge, du bekommst natürlich im Geg Gegensatz etwas von mir zurück. Eine Hand ich die andere, richtig? Sag einfach Bescheid, wann immer du ein paar Watt an mich abtreten möchtest. Jetzt! Oh, Michael, wie kann ich dir helfen, meine Liebe? Watt geben. Wie viel habe du mir geben? 10.000. Ja. Jetzt, wo ich mein Ziel von 5.000 Watt erreicht habe, kann ich einen Friseur für das Dojo bestellen. Was? Och, nö. Wird das sowas wie ein Undertale, wo du ganz viel Geld rausgeben kannst für so unnötigen Blödsinn? <lacht> Hallo, spreche ich mit dem Friseursalon? Mein Name ist Emilia, ich rufe aus dem Master Dojo an. Ich würde gerne Ihren mobilen Friseurservice in Anspruch nehmen. Ja, genau, Sie finden uns auf der Rüstungs Rüstungsinsel, sicher. Mhm. Und schon haben wir unseren eigenen Friseur. Hallo alle zusammen. Also, hallo alle zusammen, ich bin der mobile Friseur, den Sie angefragt haben. Die Stylingtechniken unseres Salons sind ein wohlbehütetes Geheimnis, deshalb muss ich Sie bitten, in dieses Zimmer zu kommen, wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen wollen. Natürlich, echte Profis achten eben auf sowas. Jedenfalls können wir uns ab jetzt jederzeit in unserem Dojo richtig stylen lassen. <lacht> so, also, ich mein Ziel von 10.000 Watt erreicht habe, kann ich eine Rotomina für das Dojo bestellen? Oh Gott, jetzt wird das hier zum Pokémon Center oder was? <lacht> Hallo, bin ich bei dem Pokémon Center verbunden? Mein Name ist Nia, ich rufe aus dem Master-Dojo an. Ich würde gerne eines ihrer Rotomina mit Watt kaufen, ginge das? Mm, ja, sicher. Das wäre erledigt. Ja, sie haben uns eine Rotomina per Expressversand zugeschickt. Und sofort ist es da. Ja, zu den momentanen Zeiten wäre das äh, geil, wenn das so schnell ging. Aber, du, also, es tut sich ja gar nichts. Auf dem Bildschirm steht irgendwas, mal sehen. Zur Inbetriebnahme von Rotomina betötigen sie unsere Firmen einige Software sowie die korrekten Einstellungen. Oh nein, es muss auch nur bezahlen. Um die Software zu erfärben und Rotomina einzurichten, vereinbaren sie bitte telefonisch einen Termin mit unserem Techniker. Ich fasse es nicht, sie wollen uns noch mehr was aus der Tasche ziehen! Das ist einfach nur dreist! Sie sollten sich schämen! Tut mir leid, Mike. Ich schätze, wir werden noch mehr was sammeln müssen, bevor wir Rotomina benutzen können. Äh, was geben. Nochmal. Oh Gott! Hier, gib doch nochmal 10k. 20k! Kann ich einen Techniker bestellen, der Rotomina, äh, repariert? Hallo, ist das das Pokémon Center? Hier spricht Enia vom Master-Dojo. Sie erinnern sich vielleicht noch an mich. Ich habe Rotomida bei Ihnen. Ja, genau. Hm. Hören Sie, ich will einfach nur, dass das verflixte Ding funktioniert. Könnten Sie bitte sofort jemanden vorbeischicken? <lacht> Rotomida wurde endlich eingerichtet. Ich grüße Sie, Frau Enia. Es freut mich, Ihnen zu so diensten, zu so sein. Hey, freut mich ebenso. Die Wart, die ich, in, die ich investiert habe, müssen sich schließlich rentieren. Ohne deine großzügigen Wartspenden hätten wir Rotomina niemals zum Laufen gekriegt, Maike. Also keine falschen Bescheidenheiten. Benutzt Rotomina ruhig, so, so viel willst. Okay. Was ist denn das nächste Ziel? 20. Wenn du mir noch 10k gibst, hm, dann könnte ich einen Getränkeautomaten im Dojo aufstellen lassen, an dem du günstige Getränke kaufen kannst. Also ein Markt, oh Gott, Was ist das Schlimm mit dem Watt hier. Na, lass mich doch mal sehen, wie es mit dir und Dakuma so läuft. Ich versteht euch ja schon richtig gut. Wie, als hättet ihr in den letzten 10 Minuten irgendwie Steroid oder so genommen. Äh, ich meine, ähm, spielt doch beim Camping etwas miteinander, um eure Freundschaft noch weiter zu festigen. Bei uns auf der Rüstungsensee gibt es Orte mit einer besonders fantastischen Aussicht. Ich habe sie dir auf deiner Karte markiert. Genießt den herrlichen Ausblick doch zusammen. Erst wenn ihr zwei euch blind versteht, können wir mit Dakumas Besonderen Training beginnen. Alles klar, wir sollen also Camping machen und Orte besuchen. Machen wir das. Das ist unser Team, Leute. Und halt Intellion momentan noch. Äh, mit wem wollen wir zuerst reden? Mit Inteleon. Ja, was geht's? Komm mal her. Alles klar. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Nicht wirklich etwas abgewinnen. Scheint Pony nicht wirklich etwas abgewinnen zu können. Okay. Los, geh spielen. Okay. Bye bye. Wie der Flo, mein Lieblings-Pokémon. Yay! Oh, es ist toll. Wie geht's? Wie zu Hause. Aufmerksamkeit. Erzähl mir mehr. in der Nähe. Los geh spielen. Galoppa. Mein hübsches Pony. Die Haare im Wind. Wie geht's, Pony? Na. Scheint ein bisschen Angst vor Pizza Flott zu haben. Ach, brauchst du nicht. Los spielen. Oh yeah. Schlapfel. Oh, Schlapfel möchte gemeint. Na gut, machen wir erstmal da Kuma. Da Kuma scheint Spaß zu haben. Wie geht's? Na komm. Lass uns spielen. Yeah. Spielzeug Zücken. Din din din din din din din din. Komm, greif an. Greif an. Bam. Nice. Komm, komm, komm, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ich weiß, du willst es. Ja, komm. Ja. Komm noch mehr. Komm, komm, komm, komm. komm. Bam. Wir haben noch hier einen Ball? Los. Fang es. Ey, dieser Flur. Äh, Dakuma, der Ball ist da. Dankeschön. Sehr lieb von dir, mein kleines. Ja. Sehr lieb von dir. Los geht's spielen. Schlapfel. Keiner Apfelkuchen oder was man du bist. Wie geht's? Mehr Aufmerksamkeit. mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit. Ja, noch mehr Aufmerksamkeit. Ja, so viel Aufmerksamkeit. Okay, reicht. Okay. <lacht> Wie kannst du überhaupt was sehen? Die, ich meine, die Augen gucken die ganze Zeit nach unten. Ist ja voll schlimm. Nein, dahinter. Hallo? Lamus. Los geh spielen. Kommt Lamus? Ah, das kommt. Oh, Lamus, du bist cool. Gift Bro. Erzähl mir mehr. Erzähl mir noch mehr. Scheint, wenn nicht wirklich etwas abgewinnen zu können. Ach komm. Alles gut mit euch, ja? Komm, wir kochen was. Hm, wie kochen wir nochmal? Menü? Kochen. Was müsst du kochen? Äh. Weiß ich nicht. Irgendwas random, I guess. Was haben wir denn so? Wir haben so viel. Du ah. mm. Ich weiß es nicht. Was wollen wir denn machen? Mm. Ich würde sagen, Guferkraut nehmen wir. Bitte wähle die Beeren aus. hm mm. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal die, die wir vorhin genutzt haben. Würde ich sagen. Mit der Freundschaft. Achso, das fehlt ja gar nicht. Das ist einfach was anderes, oder wie? Okay. nehmen wir einfach die, die ich am meisten habe. Die Gauwebeere habe ich am meisten. Die Persimbeere. Die Magobeere. Oh. Die Febeere habe ich sehr oft. Nehme ich mal drei Stück von. Auch oh, eine Citrubeere, Auch wenn ich die eigentlich behalten möchte. Tue ich mal eine drauf. Ansonsten. Ähm. Mh, eine grada vielleicht. japa -Beere Und eine Wiki-Beere. Das könnte lecker werden. Ich werde mein Bestes geben, aber ich kann euch nichts versprechen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Muss ich spammen? Ich glaube, ich muss spammen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, weil es wackelt die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Vielleicht so machen? Ich glaube, nicht ganz so viel Spammen. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. G gut umrühren, gut umrühren. Stick einfach drehen, den Stick einfach drehen, den Stick einfach drehen, den Stick drehen. Oh, bitte wird das gut, sonst hasse ich mich jetzt, wenn das gleich ein schlechtes Gericht wird. Komm, das muss gut werden, das glittert aber. zu früh ich bin echt nicht gut darin ich habe es halt kaum gemacht ne? ich mag dieses pokémon camping nicht so sehr ich mochte pokémon army mehr scharfes kräutercurry bitte ist lecker yes es ist gut nice nicht perfekt aber gut immerhin das freut mich partina raya oder paar ja oder so okay reicht mal hm, ups klar gerne warum nicht <lacht> habe ich nichts gegen so und jetzt wollen wir noch ein paar Orte besuchen habe ich gehört ich würde sagen <lacht> das Bild da unten cool sagen guck mal auf die Karte wo das denn jetzt ist markiert ah da da, da und da. Fangen wir mal hier hinten an. Ich weiß auch schon, wie man da hinkommt. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Das haben wir ja schon in Folge 1, bis es gewesen sein, gesehen. Man, äh, Folge 1, von nee, 10 meine ich. Äh, man kann hier hin. Hier kann man lang fahren. Da hinten, glaube ich, kann man nicht lang. Also abgesperrt ist, ja. Das ist für wann anders, glaube ich. Aber hier kann man durch. Und dann kommen wir zur Tapferkeitshöhle. Und hier gucken wir uns um, weil ich glaube, hier ist der richtige Weg dorthin. Ähm, ui. Dick da. Dick da, dick da, dick da. Nice. Warte, mein Funkmann folgt mir, obwohl ich auf dem Bike bin? Das ist neu. Das finde ich cool. Yay, Takuma! Süß. Hallo Tentacher, Ciao, den Tacher. Du bist nicht euer Interesse. Das ist ein Item Ich für das Item. Granitstein, alles klar. Hm, hm, hm, hm. Beleber. Hier ist noch was. Brück, äh, Hier ein Brocken Rüstungserz. Nice. Und ein Britzigel. Boah, ich finde das aber echt cool, dass man jetzt Brummen draußen lassen kann. Warum konnte das nicht in normalen Game gehen? Oh Gott, das war vielleicht dumm. Weil ich bin auch underleveled. War es dumm? Nein. Gut. Da, bam, bam, bam. Wir werden in der nächsten Folge unser Darkum vielleicht schon entwickeln können. Wir hoffen mal. Konter ist eine sehr gute Attacke für meinen Darkumma. Äh, lernen wir noch. Äh, machen wir... Ach, macht irgendwie gar keinen Sinn. Finde ich. Aber oh, Durchbruch. Oh. Hm. Hm. Mach mal wir was weg. Flugattacken macht keinen Sinn für Dakuma, finde ich. Da, da, da. Ja, Britzig habe ich jetzt auch mal gefangen, hat bestimmt schon jeder, aber ich habe das Spiel halt kaum gespielt, wie gesagt. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie macht mir jetzt der DLC Spaß. Also wirklich? Das sage ich jetzt nicht so. Einfach so oder so. Oh, normales Reißlaus. Nee, mir macht das wirklich irgendwie Spaß. Denkt an Pokecamping. Nein, so gescheitert. Oh oh, lass mich fliehen, bitte. Wir werden doch jetzt die ganze Folge, wenn, wenn du mich fliehen lässt, okay? Komm schon. Nein, bitte lass mich fliehen. Ich bin doch die Folge. Bitte lass mich gehen. Danke. Okay, Leute, wenn es euch dann also gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und jetzt weiter geht's mit dem DLC Pokémon Rüstung. Kala Flunstick für ein normales Flunstick. Ah ja. Interessant. Uah.